Ich fluchte da irgendwo in den Windkraftanlagen einen Blitz ein und da habe ich mal mein lieber noch einen Schritt zugelegt, zum Ende, der Guss war gar nicht so schlimm, aber danach ein paar Blitze hinterher kam, dachte ich, sollte man sich vielleicht schneller ins Auto retten.